Hey Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich euch, wie ihr so einen Ladescreen zu eurem Roblox-Spiel hinzufügt. Das ist auch ein sehr einfaches Tutorial, das jeder von euch nachmachen kann. Aber wenn ihr dann auch noch so eine Prozentanzeige unten haben wollt, dass die auch richtig funktioniert, dann wird's ein bisschen komplizierter, deswegen ist das Tutorial sozusagen in zwei Parts gestaltet. Erst zeige ich euch so die Grundlagen für einen Ladescreen und dann zeige ich euch, wie ihr das nochmal mit dieser Prozentanzeige macht, dass die auch richtig funktioniert. Und wenn ihr einfach keinen Bock habt, dem Tutorial zu folgen, dann könnt ihr auch Kanalmitglied werden und den Ladescreen fertig einfach aus der Videobeschreibung herunterladen. Wenn ihr euch die Mitgliedschaft nicht leisten könnt oder wollt, müsst ihr halt dem Tutorial folgen. Na, ich würde sagen, los geht's! Zuallererst stellt sich natürlich die Frage, was ist überhaupt ein Ladescreen? Wenn ihr ganz normal in Roblox reingeht, habt ihr diesen Standard-Roblox-Ladescreen. Und das ist auch nichts anderes als ein GUI auf eurem Bildschirm. Um ein GUI zu erstellen, falls ihr es noch nicht wusstet, geht ihr hier auf Starter-GUI, drückt aufs Plus und fügt ein Screen-GUI hinzu. Das ist dann ein GUI, das auf dem Bildschirm vom Spieler angezeigt wird. GOI steht für Graphical User Interface, heißt halt irgendwas, was der Spieler sieht, ein Interface. Zu diesem Screen-GOI müsste man dann noch ein Frame hinzufügen, damit man in dem GOI auch was sieht. Und dann sehen wir hier, ah, da haben wir einen Frame, den könnte ich jetzt theoretisch einfach so auf den kompletten Bildschirm raufziehen. Und dann habt ihr schon mal euren Ladescreen. Weiß ist ein bisschen blöd, also gehen wir hier unten auf die Background-Color, wählen uns jetzt so ein Blau aus. Jetzt haben wir schon mal einen blauen Lade. Screen-Hintergrund. Aber wenn wir jetzt einmal auf Play gehen würden, dann seht ihr schon ein Problem. So, hier oben ist immer noch diese blöde Leiste. Und wie man diese Leiste wegbekommt, ist auch ziemlich einfach. Ich drücke jetzt nochmal auf Stop. Gehe dann nochmal hier auf das screen GUI rauf und hier unten zu den Properties. Falls ihr die Properties nicht habt oder den Explorer nicht habt, geht hier oben auf View und dann habt ihr hier Explorer und Properties. Das sind die wichtigsten Dinger. Die könnt ihr anklicken, um sie anzuzeigen oder auszuschalten. Und die solltet ihr eigentlich immer haben. Und deswegen sind sie auch so groß. Und was ihr bei diesem screen GUI hier machen müsst, Ihr müsst die Option Ignore GUI Inset anhaken. Wenn die angehakt ist, dann wird die Top Bar-Leiste ignoriert und alles ist tamam. Das nächste Problem, das euer Ladescreen haben könnte, ist, wenn ihr jetzt reingeht, dann seht ihr, also mein Spiel lädt. Erstmal kommt der normale Ladescreen und hier ist dieses komische Icon drüber von meinem anderen GUI, das schon im Spiel ist. Dieses Icon hier ist einfach im Vordergrund. Aber wir wollen ja, dass der Ladescreen alles verdeckt. Und um sicherzustellen, dass der Ladescreen alles verdeckt, geht ihr wieder auf Screen GUI. Dann habt ihr hier unten eine Display Order und da stellt ihr einfach eine hohe Zahl ein. Ich nehme einfach mal 100 dann wird das schon reichen. Damit sagt ihr, okay, das Ding soll ganz vorne angezeigt werden, es sei denn, es gibt noch ein anderes GUI mit einer höheren Display-Order. Das ist auch eigentlich alles, was ihr bei diesem GUI einstellen müsst. Die restlichen wichtigen Sachen sind hier bei dem Frame. Wenn wir auf den Frame raufklicken, dann seht ihr hier, die Size ist in Pixel. Und das macht sogar keinen Sinn, weil wenn wir jetzt auf ein anderes Device wechseln würden, würde das Ganze so gar nicht mehr funktionieren. Falls ihr jetzt auch schon das neue Roblox Studio Update habt, wo ihr hier oben nicht mehr das Icon habt, um euch das Spiel halt auf einem anderen Device emuliert anzuzeigen. Dann zeige ich euch gleich, wie ihr das Ganze umgeht. Ansonsten könnt ihr hier oben auf das Icon, das hier halt sein müsste, raufklicken, um das zu machen, was ich jetzt mache. Ihr geht hier oben links neben Pfeil auf dieses Dreieck mit dem Strich darüber. Damit könnt ihr euch eure Quick Access Bar customizen und geht dann hier unten einfach auf Customize rauf und dann habt ihr hier viele Sachen zur Auswahl, die ihr in eure Quick Access Bar reinpacken könnt und rechts habt ihr die Sachen, die ihr in eurer Quick Access Bar schon drin habt, beziehungsweise die ihr nicht drin habt. Ihr geht einfach auf Actions, gebt dann einfach ein Device und dann gibt es hier schon dieses Device-Ding mit diesem Icon, das ihr auch hier oben rechts früher hattet. Klickt da an, geht dann auf Add, dann ist es hinzugefügt, scrollt hier runter und stellt sicher, dass hier der Haken drin ist. Dann könnt ihr auf OK drücken, habt ihr dann euer Device und dann könnt ihr hier raufklicken. Und dann seht ihr, oh, ein PC-Spieler hätte jetzt nicht viel davon. Und wenn wir auf ein iPhone wechseln, dann würde es funktionieren. Dann wäre das sogar viel zu groß für so ein iPhone 6. Für so ein Samsung-Tablet ist hier unten dann einfach noch was offen. Das heißt, das funktioniert so noch nicht, wie wir es haben. Ich wechsle mal wieder hier rauf. Und klicke nochmal hier oben auf das Icon, damit wir das ganz normal haben. Ihr müsst euer GUI auf Relativ einstellen. das macht ihr hier mal mit der ersten Zahl in Size. Das heißt, ihr stellt hier ein 1. Bei der zweiten Zahl treibt ihr eine 0 rein. Und dasselbe macht ihr hier dann auch. Hier eine 1. Die drei Zahlen raus und dann macht ihr hier eine 0 rein. Und dann sieht es genauso gleich aus. Aber jetzt ist es immer genauso groß wie der Bildschirm von dem User. Das heißt, wenn ich hier raufklicke, PC funktioniert, iPad funktioniert, iPhone funktioniert. Alles funktioniert. Perfekt. So ein Ladescreen ist natürlich blöd, wenn da nichts draufsteht. Also könnt ihr hier noch ein Logo hinzufügen. Dafür klickt ihr auf das Plus. Dann auf Image Label. Habt ihr das Image Label, könnt das... Einfach in die Mitte ziehen. Könnt das gerne auch ein bisschen größer machen. Oder könnt ihr dann das Logo von eurem Spiel reinmachen. Ich hau da das Logo von unserer Gruppe rein. Dafür gehe ich auf das Image-Label, scroll ein bisschen nach unten. Und hier bei Image klicke ich an und gebe dann diese Asset-ID hier ein. So, und dann haben wir Club-Based. Dann setze ich noch den Hintergrund auf Transparent, indem ich Transparency auf 1 setze. Und Border-Size-Pixel muss auch auf 0. Dann haben wir hier halt das Logo von Club-Based drin. Ich passe jetzt dieses GUI mal so an, wie ich das dann am Ende auch haben möchte. Und dafür gibt es einen kleinen Cut. So, Jetzt habe ich den Ladescreen angepasst. So soll er dann aussehen. Ich habe mich um alles gekümmert. Die Farben, Stimmen. Ich habe jetzt hier in dem Logo noch den Ladebalken und den Skip-Button, der LED anzeigt. Ist alles drin, aber macht natürlich noch nichts. Das ist jetzt einfach nur eingestellt. Wenn wir aber ins Spiel reingehen, dann wird das Ganze ja immer noch ganz normal als Screen-GUI angezeigt. Das heißt, wir haben trotzdem, wenn ich jetzt das Spiel starte, hier diesen ganz normalen Ladescreen und dann auf einmal dieses GUI und das geht nicht mehr weg. Das ist jetzt im Weg. Wir können jetzt nichts mehr machen. Das heißt, so ein Ladescreen müsst ihr ein bisschen scripten. Und jetzt kommen wir Schon zum Script. Für das Script klicke ich einfach mal auf das Plus. Erstelle dann ein Local Script. Das nenne ich dann einfach mal um in Ladescript. So, nimm das Hello World raus und dann packe ich in das Ladescript den Ladescreen einmal rein. Das sieht im Spiel immer noch genauso aus. Und das Ladescript, das muss er ja jetzt erstmal wissen. Was ist der Ladescreen? Also sage ich Local. Ladescreen ist gleich Script Doppelpunkt Wait for Child. Ladescreen. Und jetzt sagt ihr sowas wie Task.wait. Drei Sekunden soll das laden. Und dann sagt ihr. Ladescreen, Doppelpunkt, Destroy. Und dann habt ihr ein Basic-Ladescreen. Wir gehen jetzt noch einmal in das Spiel rein. So, das lädt jetzt. Jetzt startet es. Ich kriege meinen normalen Ladescreen. Und dann kommt dieser Ladescreen. Und nach drei Sekunden ist der Ladescreen weg. Und ich bin im Spiel drin. Das hat funktioniert. So macht ihr ein Basic-Ladescreen. Aber das ist noch nicht so ganz zuverlässig. Wenn ihr wollt, dass dieser Ladescreen wirklich sofort angezeigt wird, wenn ihr ins Spiel reinkommt, dann packt ihr den nicht ins Starter-GUI rein, sondern ihr packt ihn in den Ordner Replicated First. In Replicated First kommt das rein, was zuerst an den Spieler übermittelt werden soll. Das Erste, was der Spieler sehen soll, ist dieses Ladescript. Und jetzt können wir in dem Ladescript noch sagen, dass der Standard-Ladescreen von Roblox entfernt werden soll. Und zwar direkt am Anfang. Dass wir den gar nicht erst sehen. Und da wir uns in Replicated First drin befinden, und in Replicated First ist auch dieser Standard-Ladescreen drin, können wir einfach zu Replicated First sagen, kusch dich weg. Also sagen wir jetzt hier einmal script.parent. Das ist ja jetzt der Replicated First. Und dann wollen wir einfach die Funktion Doppelpunkt Remove und da steht schon Remove Default Loading Screen. Jetzt müssen wir diesen Ladescreen aber noch zu dem Spieler rüberpacken, weil der wird ja gar nicht gesehen, wenn er nicht im Spieler-GUI drin ist. Das bedeutet, wir sagen jetzt hier noch einmal, nachdem wir den Ladescreen haben, ladescreen.parent ist gleich Spieler.player.gy. Den Spieler haben wir auch noch nicht. Das bedeutet, wir müssen uns noch den Spieler holen. Das machen wir am besten zuerst. Das heißt, localspieler ist gleich game.players.localplay. So. Und das ist dann das basic ladescreen script Wenn ich jetzt nochmal in das Spiel reingehe und ich habe extra eine Map ausgewählt, bei der viel zu laden ist, das heißt, die lädt ein bisschen länger, dann seht ihr gleich auch, sofort geht der normale Ladescreen weg. Wir haben diesen Ladescreen und nach drei Sekunden ist der Ladescreen auch weg und ihr habt euren Basic-Ladescreen. Jetzt könnt ihr natürlich noch in diesem Skript richtig viel rumexperimentieren, ganz viele Sachen machen, coole Animationen und was nicht alles. Aber das ist der grundsätzliche Aufbau für einen Ladebildschirm. Wenn ihr nun wollt, dass sich hier dieser Ladeknopf knopf zum Beispiel die ganze Zeit animiert, dass da diese Punkte hinterherkommen, das zeige ich euch jetzt als nächstes, dann müssen wir natürlich erstmal den kompletten Aufbau von dem Ladescreen bekommen. Dafür gehen wir hier einfach mal rein, wir haben Frame, dann Logo, dann Ladebalken und Skip-Button. Im Ladebalken ist da noch eine Fortschritt und Anzeige drin. Aber Ladebalken ist jetzt erstmal egal. Uns ist erstmal der Skip-Button wichtig, auf dem halt LED draufsteht. Das heißt, wir holen uns jetzt wirklich erstmal die komplette Umgebung... Von dem GUI. Wir stellen jetzt erstmal sicher, dass wirklich alles da ist. Und das sieht dann tatsächlich so aus. Ladescreen ist gleich Script.Parent. Rate for Child. Ladescreen. Warum eigentlich Rate for Child? Weil Rate for Child wartet, bis das Ding wirklich da ist. Und es kann ja sein, dass das Ladescript da ist. Ist ja replicated first. Wird sofort ausgeführt, aber findet den Ladescreen nicht. Dann ist es auch blöd, wenn der Spieler erstmal kurz gar nichts hat. Deswegen wird erstmal auf das GUI gewartet, dann wird das GUI angezeigt und dann wird erst der normale Ladescreen weggemacht. Das heißt, ihr habt nochmal so für einen Bruchteil einer Sekunde den normalen Ladescreen. Aber wenn ihr das nicht machen würdet, sondern hier einfach Find machen würdet, dann würde es erstens einen Error geben und wenn es keinen Error geben würde, und ihr das hier zum Beispiel zuerst callt, dann hättet ihr am Anfang erstmal gar nichts. sonst sieht der Spieler nichts. Ist ja auch blöd. Und wir holen uns halt alle anderen Sachen, die da drin sind. In dem Frame ist dann äh, das Logo drin. In dem Logo befindet sich der Skip-Button und der Ladebalken. Im Ladebalken befindet sich Fortschritt und Anzeige. Und nachdem wir alles haben, setzen wir den Ladescreen Parent auf Spieler.player GUI. Das unterstreicht er hier übrigens rot wegen Not Found in Class Player, aber in der Regel. Hat ein Spieler schon das Player GUI. Also da braucht ihr jetzt keinen so großen Kopf machen. Ihr könntet Find First Child Player GUI machen. Oder Wait For Child Player GUI. Könntet ihr auch machen, um sicher zu gehen. Aber der Player ist in der Regel schon aufgesetzt, bevor die Local Scripts ausgeführt werden. Und vor allem bevor das GUI repliziert wurde. Wenn ihr euren... Ladescreen anders aufgebaut habt, müsst ihr das natürlich ein bisschen anders coden und je nachdem wie es bei euch aufgebaut ist. Bei mir ist der Aufbau nun mal so wie er hier ist, dass wir jetzt alles bekommen haben. Hier seht ihr es noch einmal. Und jetzt wollen wir ein bisschen mit Variablen arbeiten, mit dem wir den Ladescreen später anpassen können. Zum Beispiel eine Mindestladezeit. Und die setze ich jetzt einfach mal auf zwei Sekunden, weil wer will schon länger als zwei Sekunden warten, wenn es denn auch schneller geht. Und ich sage jetzt hier nicht Task.rate 3, sondern Task.rate Mindest Ladezeit. Und dieser Text, wo LED steht, der muss ja durchgecycelt werden. Erst LED ohne Punkt, dann ein Punkt, dann zwei Punkte, dann drei Punkte. Und dafür brauchen wir dann eine Variable, wo diese ganzen Texte drin sind. Und das ist dann LocalLadetext, ist gleich ein Array von LED, LED Punkt, LED Punkt, Punkt und LED Punkt, Punkt Punkt Durch den wird dann später durchgeloopt. Jetzt setzen wir uns noch eine Variable, die heißt LocalLED und die setzen wir auf True, weil das Spiel erstmal LED. Das ist dann dafür da, um halt einfach den State zu haben, lädt das Spiel noch oder ist das Spiel fertig geladen. Und jetzt, wo wir hier den Default Loading Screen schon removed, haben, gehe ich hier einmal rein und schreibe einmal den Code, den wir brauchen, damit das Ganze durchcycelt. Wir packen es in eine Coroutine, damit dieser ganze Cycle nicht den Rest von unserem Script stört. Also koroutine.wrap function. Wenn ihr sowas macht, wichtig, dass ihr hier hinten Klammer auf und Klammer zu nicht vergesst, sonst wird es gar nicht ausgeführt. Dann sagen wir hier while let do For-Text in Pairs. Ladetext. Pairs braucht man inzwischen gar nicht mehr. Können wir eigentlich weglassen. Funktioniert genauso. Task.rate 0,75. wir können auch 0,5 machen, wenn es schneller sein soll. If not let, then break end. Also, weil wir ja jetzt einen zweiten Loop haben. Und wir wollen auf jeden Fall abbrechen, wenn das Spiel nicht mehr lädt. Und dann sagen wir am Ende skip SkipButton.Text ist gleich Text. Aus dem Ladetext, also aus diesem Ding hier. Am Ende, wenn das Spiel fertig geladen hat, dann setzen wir natürlich LED auf False, das heißt hier unten sagen wir einmal LED ist gleich False, damit das abbricht. Für den Test jetzt stecke ich einfach mal die Mindestladezeit auf 5 Sekunden, was ihr in eurem Spiel natürlich dann nicht unbedingt haben wollt. Aber wir drücken jetzt einfach mal auf Play und gucken uns an, wie das Ganze dann am Ende aussieht. So. Und dann gehen wir hier rein und ihr seht, da unten haben gerade diese kleinen Punkte. <lacht> da kamen halt die Punkte. Fünf Sekunden waren dann doch schon ziemlich kurz, weil am Anfang ja das Spiel lädt, bevor halt der Ladescreen dort richtig da ist. Aber ihr habt es gesehen, es hat auf jeden Fall schon mal funktioniert. Wenn ihr es nicht seht bei euch, dann stellt diese Mindestladezeit nochmal ein bisschen höher für den Test jetzt in Roblox Studio. Ich würde noch zwei weitere Variablen erstellen. Und zwar die Ladetext-Cycle-Dauer und geladen-Animationsdauer. Ladetext-Cycle-Dauer sind dann diese 0,5 Sekunden zwischen den LED-Punkten. Und geladen Animationsdauer ist dann die Dauer von der Animation, wenn das Spiel geladen ist. Weil wir wollen ja nicht einfach, dass das GUI weggeht, weil wir wollen eine richtig coole Animation haben. Und für diese Animation schreiben wir eine Funktion, die nennen wir fertig geladen. Die schreibe ich dann direkt hier unten hin. Und die sieht dann auch so aus: Local Function fertig geladen. Die nimmt eine Variable geskippt rein, wofür erkläre ich später. Wenn geskippt nil ist, dann ist geskippt true. Wir packen led auf false, sodass wir das hier unten nicht mehr machen müssen. Den skipbutton.text setzen wir, wenn geskippt wurde, auf okay, bro. Und wenn nicht geskippt wurde und das Spiel wirklich fertig geladen wurde, setzen wir es auf fertig. Äh, warum habe ich hier ein wait reingemacht? Ich weiß es nicht. Ich mache den mal raus. Vielleicht ist er doch wichtig gewesen. Aber wenn ja, dann habe ich es vergessen. Wir werden es wieder herausfinden. Danach... Treten wir jetzt das komplette GUI nach oben. Ladescreen Frame, Doppelpunkt Train Position. Und dafür setzen wir die Position, die ist ja eigentlich bei 0000. Und wir setzen die jetzt auf 00-10. 0, das heißt, das ganze GUI wird einmal nach oben geschoben. Wenn ihr es nach unten schieben wollt, packt ihr es auf 10. Wenn ihr es nach rechts schieben wollt, packt ihr hier eine 1 hin. Und wenn ihr es nach links ziehen wollt, dann packt ihr hier eine minus 1 hin und halt hier eine 0. Ne? Und wenn ihr es schräg rüber schieben wollt, dann packt ihr hier minus 1 und minus 1. Oder die erste und die dritte Zahl sind wichtig. Die anderen Zeit berührt ihr bitte nicht an. Danach enum .easing -direction in, weil es zum Anfang hin geeased werden soll und am Ende nicht mehr. Dann sagen wir enum .easing -style sinus. Ihr könnt da einen anderen Modus nehmen, zum Beispiel Elastic, bei uns, was auch immer. Und am Ende die geladen Animationsdauer, die ich hier ja schon festgelegt habe von 0,75 Sekunden. Fertig geladen muss am Ende natürlich noch gecallt werden. Also sagen wir jetzt hier nicht mehr Ladescreen destroy, sondern wir packen hier einfach fertig geladen hin und sagen geskippt ist gleich false. Weil, was wir hier unten gemacht hatten, wird ja hier, hier schon gemacht. Erst wird Lad auf False gesetzt und nach dieser Animation wird das Ding auch wieder destroyed und am Ende auch noch das Script destroyed, weil wir das Script auch nicht mehr brauchen dann soll abgebrochen werden, damit hier nicht noch irgendwas doppelt ausgeführt wird. Hier haben wir dann noch If Not geskippt, also wenn nicht geskippt wurde, dann wird die Fortschrittsanzeige der Text auf 100% erhöht und der Fortschrittsbalken wird auch auf 1,0,1,0 gepackt, das heißt, der wird dann auf äh, volle Pulle äh, gepackt, weil ich ja hier so einen Balken habe. Ich zeige den euch noch einmal. Dieser Ladebalken hier. Und den Ladebalken, den habe ich übrigens, falls ihr euch dafür interessiert, das ist ein Frame. In dem Frame ist noch ein Frame und der zeigt den Fortschritt an. Und der ist auch einfach eingestellt auf Size. In dem Fall 0,15, weil wir 15% darstellen wollen. Und 1, weil er komplett die Höhe ausfüllen soll. Und wenn wir das auf 1 packen, sind es 100%. Auf 0,5, dann sind es 15% und so weiter. Und die Position auf 0. Also ganz normal. Ich kann hier euch einmal zeigen. 50% sehen dann so aus. Bam. 55% sehen so aus. Es funktioniert einfach alles einwandfrei, aber ich packe es auf 15% am Anfang, weil ich mit UI-Corner arbeite und UI-Corner wird nicht abgeschnitten, wenn man Clip Descendants beim Frame aktiviert. Deswegen brauchen wir immer so eine Mindestanzeige, sonst skippt das rüber und das sieht blöd aus. So, ihr könnt das jetzt nochmal alles abschreiben. Ich gehe jetzt hier rein und teste das Ganze noch einmal. Um das zu testen, packe ich es jetzt auch einmal auf 10 Sekunden, damit ihr es auf jeden Fall seht. Gehe dann auf Play. So, dann haben wir hier direkt den Ladescreen. 15% haben wir noch nichts gemacht. Lädt, cycelt hier schön durch, durch die mehreren Punkte. Es lädt und dann steht da fertig 100% und das Ding ist hochanimiert worden. Richtig schön. Und jetzt kommt noch der schwere Part und zwar, wir haben ja immer noch diese Prozentanzeige und die soll akkurat sein. Ihr könntet theoretisch einfach sagen, okay, das lädt immer 10 Sekunden lang und dann wird es halt 10 Sekunden lang vollgetreamt und dann ist es halt eine Fake-Ladeanzeige. Das machen viele Spiele so, weil es cooler aussieht, um eine richtige Ladeanzeige zu machen, die dann wirklich widerspiegelt, was alles geladen wurde. Dafür müsst ihr wissen, was in eurem Spiel geladen wird. Und in dem Spiel hier weiß ich nicht, was alles geladen wird. Ich kann euch sagen, in Roblox wird alles mögliche geladen. Jedes Asset, jedes Bild. Von dieser Laterne wird das Mesh geladen und die Textur wird geladen. Alles mögliche, auch wenn Spieler-Joint, werden von dem alle möglichen Daten geladen. Richtig, richtig viel Zeug, was da alles auf einmal reingeladen wird. Und ihr könnt natürlich euren Ladescreen so einrichten, dass ihr bestimmte Sachen habt, die auf jeden Fall geladen werden müssen. Ich werde jetzt aber eine allgemeine Lösung für euch finden, mit der hoffentlich viele von euch zufrieden sind. Bevor ich das mache, werde ich aber noch eine Sache machen. Und zwar den Skip-Button. Der heißt nicht umsonst. Skip Button. Den werde ich noch connecten und zwar hier hinter der Funktion Fertig geladen. Schreibe ich einmal hin Skip .connect Fertig geladen, damit man den Ladescreen skippen kann, wenn man es möchte. Ihr wollt natürlich irgendwann den Ladescreen erst dann skippen, wenn schon so ein Mindestanteil geladen ist. Und da ihr halt nicht möchte dass vorher geskippt wird, habe ich hier bei meinem Skip Button die Eigenschaft Active auf False gesetzt. Bei Active ist kein Haken und ich setze den Skip Button erst auf Active, wenn die Mindestladezeit. Durch ist. Und zwar hier skip ist gleich true. Macht in dem Fall jetzt überhaupt keinen Sinn. Aber wenn wir jetzt wirklich hier zwischen in so ein richtiges Laden packen, dann macht es schon Sinn. Und das machen wir jetzt. Und dafür brauchen wir einen Service, den wir hier oben natürlich callen, weil wir callen immer ganz oben unsere Services. Und zwar den Content Provider. Dafür schreibe ich Local Content. Ist gleich Game Doppelpunkt Content Provider. Der Content Provider. Den können wir nutzen, um an dem Spiel zu sagen gib mir mal Informationen über diese Assets und wie es mit deren Ladestatus aussieht und so weiter. Dann brauchen wir noch zwei weitere Variablen. Die packe ich hier hin. Und zwar zu Ladene Assets und Geladene Assets, damit wir wissen, wie viel soll geladen werden und wie viel wurde schon geladen. Weil sonst wissen wir ja gar nicht, wie viel Prozent vom Spiel wir schon geladen haben. Ich mache hier einfach mal so ein bisschen Abstände. Ich habe mache mal zwei, wenn sich die Sachen richtig trennen voneinander. So. Und nach der Mindestladezeit, die ich jetzt wieder hier oben auf zwei Sekunden packe, werden wir jetzt den Content Provider einschalten. Das ist wichtig, dass wir das danach machen, erkläre ich euch gleich. Deswegen packe ich das einfach mal hier hin und sage jetzt Content Doppelpunkt Preload Async, Preload Assets und Asset Geladen. Diese Funktion nimmt einerseits ein Table mit allen möglichen Assets, die geladen werden sollen und eine Callback Funktion, die dann am Ende ausgeführt werden soll, wenn das Asset geladen wurde. Dieser Table legen wir hier vorher fest und zwar so, Local Preload Assets sind gleich Game.Workspace. Das heißt, ich will jetzt wirklich alles laden, was im Workspace drin ist. Wenn euch nur wichtig ist, dass irgendein bestimmtes System geladen hat dann packt ihr hier in den Table das System rein. Ihr könnt natürlich auch noch ein Komma machen und dann auch noch ein anderes System reinschreiben. Ich nehme jetzt aber wirklich Game.Workspace. Alles, was im Workspace drin ist, soll geladen werden. Das ist dann dafür da, dass es so allgemein funktioniert. Damit habt ihr natürlich aber keine Kontrolle darüber, was ihr jetzt wirklich prüft. Es hat noch einen anderen Grund, den ich auch noch gleich erklären werde. Aber wir müssen jetzt erstmal die Callback-Funktion Asset-Geladen schreiben. Und die Callback-Funktion, die lege ich hier oben fest zwischen diesen beiden Funktionen. Local-Function-Asset-Geladen. Die nimmt das Asset rein. Und ihr könntet euch... Jetzt hier erstmal, um zu gucken, ob es funktioniert. Print Asset ist geladen, Doppelpunkt Asset hinschreibt. Content Preload Asset ist übrigens eine Funktion, die yieldet. Das bedeutet, bevor nicht alle Sachen, die hier drin stehen, fertig geladen wurden, wird hier danach nichts mehr ausgeführt. Und Preload Async kann auch bedeuten, dass die Funktion scheitern könnte. Das heißt, wir sollten die noch in einen P-Call packen. Aber wir gucken jetzt erstmal, was passiert, wenn ich auf... Play drücke. Ich gehe rein in das Spiel. Nach zwei Sekunden, also noch bevor ich überhaupt was sehen kann, ist es schon fertig geladen. Und ich drücke jetzt einfach mal hier auf den Skip-Button drauf und er sagt, okay, Bro, weil ich vorher abgebrochen habe. Und wir gucken einmal in den Output und hier steht drin, Asset geladen, Asset geladen, Asset ist geladen. So viele Assets die hier geladen sind. Aber der war noch nicht fertig, weil so viel geladen werden muss, weil ich hier so viel auf dieser riesigen Map drauf habe, was geladen werden muss. Also das funktioniert auf jeden Fall schon mal, dass man erst mal zwei Sekunden wartet, dann kann man skippen. Aber man kann auch einfach warten, bis das hier durch ist und dann wird fertig geladen, gecallt. Dieses Asset geladen, das kommentiere ich jetzt aus, weil das wollen wir nicht. Jetzt in der Funktion erstmal einen kleinen Debounce und zwar, if late ist gleich false, then return end. Weil wenn das Spiel nicht mehr lädt, dann ist uns egal, ob noch weitere Assets geladen sind. Wie zum Beispiel, wenn wir auf den Skip-Button gedrückt haben. Dann wollen wir es nicht mehr wissen. Und jetzt fragen wir erstmal den Content-Provider, wie viele Assets werden eigentlich gerade geladen. Und das ist eine Zahl, die ist nicht immer gleich. Local Queue ist gleich Content.requestQueueSize. Mit, mit dieser Variable müssen wir gleich noch ein bisschen was machen. Ich skippe das aber einfach mal, damit ihr es versteht. Jetzt sagen wir erstmal geladene Assets plus ist gleich 1. Wir haben hier oben ja schon geladene Assets und zuladene Assets. Brauchen wir erst später, wenn wir es richtig machen. Jetzt können wir erstmal einen Print schreiben. Und zwar geladene Assets geteilt durch Q. Ich drücke jetzt einfach mal auf Play und ihr werdet sehen, wo das Problem ist, wenn wir nur mit diesen Variablen arbeiten. Weil in der Q ist natürlich nur das drin, was noch zu laden ist. Und das wird natürlich weniger, aber es wird auch mehr. Wir sehen jetzt, das läuft jetzt einmal durch. Die geladenen Assets gehen immer hoch. Die Q geht immer runter. Das ist an sich ja auch ganz gut so. Wenn die Q dann bei 0 ist, dann sind wir irgendwann fertig mit Laden. Ihr seht, das lädt richtig lange und wir sind fertig. Hier sind jetzt noch 82 weitere. Und das hat aber andere Gründe. Weil wir sind nicht die einzigen, die Sachen in die Queue packen. Wir sehen, es fängt an mit 806, 806, 806. Das ist erstmal schön. 806 Sachen sollen geladen werden, in diesem Fall. Es kann aber sein, dass wenn Spieler dann noch extra reinjoint, dass aus 806 auf einmal 912 wäre. Oder dass dann vielleicht noch ein anderer Service, was in die Queue packt. Übrigens, das war gerade voll der coole Effekt. Das heißt, diese Queue-Zahl, die kann sich erhöhen und verringern. Deswegen packen wir jetzt die Queue auf Zuladen Assets rauf, aber auch nur, wenn die Q größer ist als zu laden Assets. Zuladen Assets sind erstmal 0, aber wenn die Q größer ist als zu laden Assets, also als 0, dann sind Zuladende Assets jetzt Mast. Ziel Q mal 1,11. Warum 1,11? Weil in der Regel ein bisschen mehr geladen werden muss, als sie am Anfang steht. 806 haben wir am Anfang und tatsächlich geladen wurden 969. Wenn wir jetzt die 806 nehmen und mal 1,11 rechnen, dann haben wir sogar nur 894. Das heißt, diese 1,11 sind ein Wert, den ihr herausfinden müsst. Das hängt immer von eurem Spiel ab, wie viele Sachen jetzt wirklich in eurem Spiel geladen werden müssen. Das ist immer abhängig davon, was in eurem Spiel drin ist und was ihr alles laden müsst. Das heißt, das ist eine Variable, die müsst ihr anpassen. Da müsst ihr einen Wert finden. Aber damit am Ende im Ladebalken nicht drin steht, jo, wir haben jetzt 110% geladen und der Spieler sich denkt, hä, warum geht das dann immer noch nicht los? Können wir nicht einfach ausrechnen, wie viel Prozent das jetzt sind, was ich jetzt hier mal mache, sondern wir müssen den Bereich dann auch noch eingrenzen. Das machen wir direkt danach. Also so kriegen wir auf jeden Fall schon mal die Prozent raus. Geladene Prozent sind gleich math.floor, also runterrunden. math.ziel ist übrigens nach oben runden, math.floor ist nach unten runden und es gibt auch math.round, um zu runden, wie ihr es in der Schule kennt. Aber Math.Ziel, weil ich in dem Fall lieber eine größere Zahl habe. Math.Floor, weil ich in diesem Fall lieber eine kleinere Zahl habe. Und dann nehmen wir einfach 100% geteilt durch Zuladene assets mal Geladene assets Also ganz normaler Dreisatz. Oder wie ihr es in der Schule vielleicht nennt, Prozentrechnung. Weil die Lehrer der Meinung sind, Prozentrechnung und Dreisatz sind was anderes. Weil bei Prozentrechnung arbeiten wir mit Prozent und bei Dreisatz nicht. Es ist genau das gleiche. Also grenzen wir den Bereich ein. If geladen in Prozent ist größer als 99, dann ist geladen in Prozent gleich 99. Else if, wenn geladen in Prozent kleiner ist als 15, dann ist geladen in Prozent 15. Das bedeutet, es kann nur ein Wert zwischen 15 und 99 angezeigt werden. Das machen sehr viele Programme so, deswegen sind auch diese komischen 99%, auf denen es ewig rumhängt, immer so ein Problem bei Ladebalken. Und das werden wir in unserem Spiel genauso einbauen. Ihr könnt natürlich den Wert hier ein bisschen höher stellen, zum Beispiel 1, 1, 2. Je besser ihr das einstellt, desto weniger habt ihr dieses 99%-Problem. Je höher ihr diesen Wert hier einstellt, desto eher kann es aber auch sein, dass das Spiel erst zu 20% lädt und dann bei 100% ist. Und das kann cool sein, kann aber auch nervig sein, falls das Spiel wirklich lange lädt. Aber glaubt mir, das wird nicht lange laden, wenn ihr kein mega großes Spiel habt. Im Endeffekt wollen wir jetzt einmal printen, wie das Ganze aussieht. Deswegen schreibe ich den Print hier einmal um. Geladen in Prozent, Punkt, Punkt, Prozent. Und das sind dann geladene Assets geteilt durch zuladene Assets. Ich klicke jetzt noch einmal auf Play und dann zeigt er uns nochmal das Ganze an. Und dafür gehen wir hier einmal rein. Ich ziehe das Ding hier einmal hoch. Ignoriert den einen Error. Das hat was mit was anderem zu sehen. Und ihr seht, die Prozentanzeige geht stetig nach oben. Hier sind wir jetzt bei 903. Und es lädt, es lädt, es lädt. Und jetzt sind wir schon über 900. Wir sind bei 969 Assets, die geladen wurden. Deswegen waren wir jetzt sehr lange bei 99%. Das heißt, wir müssten den Wert theoretisch nochmal ein bisschen höher stellen. Das müsst ihr halt alle feintunen für euch. Das Letzte, was ihr machen müsst, ist natürlich noch den Ladebalken anpassen. Und das ist dann auch ziemlich einfach. Ein Einerseits wollt ihr die Fortschrittsanzeige, den Text anpassen, dafür schreibt ihr einfach Fortschrittsanzeige.text. Ist gleich geladen in Prozent Punkt Punkt Leerzeichen Prozent. So wie wir es hier schon haben, wird die Prozentanzeige aktiviert. Und am Ende muss die Fortschrittsbalken Punkt Size noch angepasst werden. Und das ist auch ganz einfach. Fortschrittsbalken Punkt Size ist gleich UDEM 2.new 0,01. Weil 0,01 ist das Äquivalent von 1% mal geladen in Prozent 0,1,0. Und dann habt ihr das. Ich mache jetzt diesen Print hier aus, weil der ist nervig. Dann gehe ich einmal aus dem Script raus. Speichert das Spiel. Speichern nicht vergessen. Und drückt dann hier oben nochmal auf Play. Damit wir uns das Ganze angucken können. In der Konsole, da wird jetzt nichts mehr drin stehen, Weil wir ja die Prints ausgemacht haben. Und es geht hoch. Es geht einfach hoch. Hier steht lädt, lädt, lädt. Die Prozentanzeige geht hoch. Sie wird richtig angezeigt. Und falls ihr euch jetzt fragt, oh, das lädt voll lange. Man könnte ja eigentlich jetzt schon spielen. Und ja, man könnte jetzt schon spielen. Okay, ihr seht, der Charakter ist noch nicht ganz geladen. Das heißt, die Ladeanzeige, die hatte recht. Der Charakter war noch nicht geladen. Aber das Problem habt ihr dann nicht, wenn ihr im richtigen Spiel seid. Weil im richtigen Spiel lädt das Ganze viel schneller als in Roblox Studio. In Roblox Studio läuft das ja alles nur auf eurem PC. Nicht nur der Spieler, sondern auch der Server. Und ihr habt begrenzte Kapazitäten von Roblox zur Verfügung gestellt. Deswegen lädt das hier viel langsamer als im echten Spiel. Im echten Spiel werdet ihr den Ladescreen wahrscheinlich kaum sehen. Ich gehe jetzt einfach mal hier auf Publish to Roblox, gehe dann auf das Spiel in dem ich drin bin, das ist der Avatar Editor Test, da gehe ich einfach mal auf Play. Ihr könnt euch den Ladescreen dann auch angucken, ist einfach ein Spiel von Club Based, da ist nichts besonderes drin, kann ich euch ja gleich mal zeigen. So, wir haben erst den ganz normalen Ladescreen, dass ich auf einen verfügbaren Server warte. Jetzt bin ich auf dem Server und sofort habe ich unseren Ladescreen und bam! Der ging sofort hoch auf 99 und dann auf 100%. Das ging super schnell. Ich konnte nicht mal richtig reagieren. Aber wir haben gesehen, hier gab es noch Items, die haben nachgeladen. Und dafür ist die Mindestladezeit. Und das ist der Punkt, den ich euch noch erklären wollte. Wenn wir hier jetzt die Mindestladezeit auf 0 packen, das heißt, der soll gar nicht warten, sondern direkt anfangen, zu sagen, erstens, du darfst skippen und zweitens zu sagen, jo, nimm alles, was im Workspace schon irgendwie zu finden ist, pack's in die Preload Async rein, dann ist da nichts drin, weil noch nichts richtig geladen wurde. Junge mal, wir gehen jetzt einmal rein in das Spiel. Ladescreen. Ah, okay, jetzt habe ich den Vorführeffekt. Jetzt hat der Vorführeffekt gekickt, jetzt hat es tatsächlich funktioniert. Aber es kann sehr gut sein, dass der einfach sofort auf 100% hochspringt, weil in dieser Crear Size einfach nichts drin ist, wenn das schnell genug läuft, diese Mindestladezeit hier. Deswegen müsst ihr die Mindestladezeit immer ein bisschen höher stellen, weil es gibt zwei Arten von Laden. Einerseits wird erstmal alles, was in dem Spiel drin ist, rüber repliziert. Das heißt, erstmal wird dem Server gesagt, jo, hier in dem Spiel ist ein Mesh-Part und in dem Mesh-Part sind zwei weitere normale Parts und dann wird die Position und so, alles mögliche wird übertragen und wenn diese ganzen Sachen da sind, dann sagt der Server, okay, jetzt sehe ich, in diesem Mesh-Part ist ja eine Mesh-ID und eine Texture id und die fragt dann der Server ab. Und diese Abfragen sind die, die über den Content Provider laufen. Und wenn der Server noch gar nicht die Informationen zu allen Parts hat, die sich hier auf dieser Map befinden, dann konnte der Server auch noch gar keine Anfrage zum Content Provider schicken über diese ganzen Parts. Und dann hat der Content Provider auch gar nichts in seiner Queue drin, die abgefragt werden kann. Und dann kann es sein, dass wir einfach zu schnell waren. Wir dürfen nicht zu schnell sein, weil wir packen ja hier in den Content Provider Preload Assets Game.Workspace rein. Es kann sein, dass in diesem Moment, wo wir hier 0 Sekunden gewartet haben, noch gar nichts im Workspace drin ist. Und dann wird denen auch gar nichts gegeben. Deswegen packt das am besten hoch. Ich packe es jetzt mal auf drei Sekunden, weil ich gemerkt habe, okay, in meinem Spiel gibt es so viele Parts, die wurden gar nicht rechtzeitig rübergeladen. Also muss ich wahrscheinlich die Mindestladezeit auf drei Sekunden packen. Ich speichere das ganze Ding dann nochmal. Wenn ihr mit Team Create arbeitet, dann müsst ihr immer die Edits Apply, indem ihr den Script schließt. Und hier unten steht dann Applying Edits. Und wenn dann die Edits Applied wurden, dann könnt ihr auf File und auf Publish to Roblox gehen. Und wenn hier dann unten in der Konsole drin steht Publish New Changes, dann können wir auch nochmal reingehen und uns die neuen Changes im Live-Spiel angucken. So, und dafür gehen wir ins neue Live-Spiel rein. Es wird ein Server gesucht. Da hat man immer diesen Screen, das kann man nicht ändern. Und dann sind wir auf dem Server, kriegen sofort unseren Ladescreen und der ging sofort hoch. Und es hat noch so ein bisschen geladen, aber es war jetzt nicht so, dass die Texturen gefehlt haben. Es war jetzt nicht so, dass das alles langsam geladen hat. Also müsste ich wahrscheinlich schon 3,5 Sekunden machen für mein Spiel jetzt, damit das alles gut läuft. Aber an sich ist das nicht schlimm, wenn es einmal so kurz reinploppt. Das hat ja funktioniert. Es war ein schöner Ladescreen, man hat ihn gesehen. Er war nicht nervig. Genauso sollte ein Ladescreen am besten sein. Habt ihr noch irgendwelche Vorschläge, was ich in einem Ladescreen ändern soll? Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr meinen Ladescreen runterladen wollt, den könnt ihr ja benutzen. Ich mache hier von mal kurz eine Kopie, pack den Starter ui rein. Da könnt ihr ja ganz einfach, einfach vom Frame die Farbe anpassen zu eurer Lieblingsfarbe, meinetwegen auch weiß oder schwarz nehmen, was auch immer könnt dann hier von dem Logo auch einfach die Image-ID ändern. Zum Beispiel zu der ID hier. Und Dann habt ihr auch super schnell das Branding geändert zu eurem eigenen Ladescreen. Dann guckt in die Videobeschreibung mit Leader Tier 2 oder 3. können den einfach runterladen. Und während ich jetzt hier schon in diesem Place drin bin, möchte ich ja mal zeigen, das Spiel heißt übrigens Avatar Editor irgendwas, weil ihr hier einen Avatar Editor drin habt. Wenn ihr hier oben rechts auf dieses Symbol geht, dann fragt ihr euch mal auf die Items zugreifen. Könnt ihr auf OK klicken. und Dann seid ihr in so einem Avatar Editor drin wie in der App. Nur, dass der halt super schnell ist. Ich kann super schnell zwischen meinen Outfits hin und her wechseln. Guckt euch das an, wie schnell und flüssig das geht. Ich kann andere Accessoires anprobieren. Ich kann das Ding hier anziehen. die Krone aufsetzen, absetzen. Ich kann halt alles mögliche anziehen. Was ich halt so habe, wird in Echtzeit wiedergegeben. Und irgendwann werde ich auch den Support hinzufügen, dass ihr hier einfach aus dem Marketplace Sachen rausziehen könnt. Das geht aktuell noch nicht. Aber das wird noch kommen. Und das ist halt super gut, weil wenn ihr hier dann wieder rausgeht, dann fragt ihr euch, ja, möchtest du diese Änderung übernehmen? Und dann tragt ihr dieses Outfit. Das heißt, das ist einfach ein besserer Avatar-Editor als in der App und besser als auf der Webseite. Weil auf der Webseite dauert das immer so lange, bis ihr die Vorschau seht. Und hier seht ihr die Vorschau auch, wie sie richtig im Spiel dann am Ende aussieht. Und das finde ich nice. Aber ich möchte diese Änderung nicht vornehmen, also gehe ich auf Abbrechen. Ansonsten könnt ihr das natürlich machen und oh, es wird Tag und das in dieser hässlichen Gegend, ich muss hier weg. Schnell rein ins Auto. Aber ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal. Ich habe einen Unfall gebaut. Bis dann und ciao.